Cuphead and his men, they like to roll the dice. By chance they came on Devil's Game and gosh they the price. Hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Dany P. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Cuphead. Und der Dany steht mir gegenüber und grenzt mich an. Ja. Das tue ich auch. Und er grinst zurück. Wir grinsen uns einander an. Ja. Wir machen die nächste da nicht hin. <lacht> okay. Hitziger Jahrmarkt. Ein, ein Run and Gun Level. Ich mag allgemein das Wort ballern, Also fällt mir das irgendwie besser. Wir machen einen auf der fonds Ey. Here, go. Here goes. Ey. Ey. <lacht> wir sollten noch mal neu starten. It's on. <lacht> It's on. So ein bisschen rumalbern. Nein. Ich will nicht rumalbern. go, cup oh, wir Nicht rausgehen. schießen. Nicht schießen. Hey. Die Rosen Ballons können wir parieren. Ja, wollte ich versuchen. Oh. Ja, so. Oft bei bei mir auch immer. diese musik kommt mir so bekannt vor ja. da macht uns gar keinen schaden trampolin. Nee, trampolin macht uns keinen schaden okay also ungewohnt irgendwas was uns keinen schaden macht Warte mal. deswegen habe ich ja so was hier kann ich wunderbar damit treffen Ja, ich krieg keine Dinge dadurch. Äh, dürfen wir die Dinger abschießen Nee. Also, die, das macht uns nichts. Wir sollten nur darauf aufpassen, dass die Bälle äh, nicht ja. nicht runterfallen lassen. <lacht> ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. müssen mich bitte wieder, wieder beleben, Nehmen wir das war ein Versehen. Das war ein Versehen. Aber auch, auch <lacht> Hilfe! es <Ups. lacht> werden können! Okay. And beginn! Ja, war gewesen, dass man. Mit dem Parieren muss ich noch ein bisschen üben. Ja. Ich sage doch gerade nicht die Ballons angreifen. Okay. Sorry, die sind nur gefüllt mit, mit Angriffsmöglichkeiten. Oh. <lacht> hey, ich glaube, wir den Parieren noch nicht an. Hast du den gesehen? Ja. Hast du gesehen, wie ich gestorben bin? Ja, das war richtig, das war richtig cool. Da. Nein! Schon weiter mal zu Nein! Nein. War mal schön hier. Na. Oh. Wieso greift denn auf einmal an, ey? Ich weiß es doch nicht. Das Snack. Snack. Schön gleich am Ende der Level, ne? Ja. Snack. <lacht> Treats? Nein. <Tot. lacht> Snacks und Tod. Ja. Nein, es ist das wirklich Treats heißen. And begin. and begin. Snacks und Drohnen. Nein. <lacht> das heißt Fritz. Ich weiß. Ich kann nicht schießen. Wollen nicht die Ballons verärgern. Guck mal, wie sie uns angrinsen. Das muss ich nochmal mal eben tun. Da lebt er gut. Oh Wir haben beide noch keinen Schaden bekommen. Nee. Jetzt. <lacht> Also ja, abschwichten sollte ich vielleicht mal. Ja, you should, schön, D. Wie Au. Nein! Oh! Nein! Äh, lass mich doch nicht einfach so <lacht> sterben. Wir müssen mich dann... Oh, da ist er, ja. <lacht> Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich, hab ich doch gar nicht gesehen, den Lümmel, ey. Das ist ein Lümmel, ne? Ich wollte eigentlich nicht runter. Oh. Nein, da komme ich dann immer hin. Mann, ich möchte dich jetzt nicht unter Druck setzen, aber bitte schaff es mal. Ja, <lacht> super. Das ist grüne Soße gewesen. Die ist bestimmt eklig und gesund. Ja. Boah, eklig. Was ne? genau das gleiche ist eigentlich. Nein! Nein. Oh Mann! Now go! Ja, ja, now go. <lacht> <lacht> <lacht> Ach ja. Ich vergesse es Aua. immer. Aua! Wird <lacht> auch noch von so einer Kugel getroffen. Ich vergesse immer bei solchen spielen will ich mal so viel wie möglich schießen Und man irgendwie keinen grund hat nie zu schießen es gibt nie einen, einen grund nicht zu schießen genau deswegen so, so jetzt können wir wieder ja, auch schießen ja. Bälle. <lacht> Boah, da wurde ich von der Bayer noch getroffen. Ach, da ist ein Ball operiert. Nein! Das war ich doch okay. gerade tatsächlich. Ich wollte da gerade drauf springen. Sehr schön. Ja. ja. Können wir ja weitergehen. Nein! <lacht> so, jetzt seine Bälle. Geh ein Stück zurück. Treffen durch den, also. Ja. ja. <lacht> Er war beim ersten Mal auch schon mein Plan, aber irgendwie hat er dann irgendwann angefangen zu schießen. dann fand ich nicht so toll. Das fand nicht nett, ne? Ne. Halt. das war schon noch Senf und Ketchup, hat die auf uns geworfen wird. Ja, ey. es sagen. Das ist zum Essen da. Ja. Nicht zum Spielen. Ja. Oh. ist nicht einfach so sterben. Nein, lass wir nicht einfach so sterben. Puh. Oh, da kommt er immer schneller. Aber wenn er rankommt, da ist er, der diabolische Hotdog. Nimmt das, Hotdog? Und das hier. Gott. Bravo! <lacht> Bravo. <lacht> ich war mir gerade in der Luft am Dashen, bin. Ey. Okay, da war's. Ja. Yeah. B. glaubst du wir schaffen das spiel ganz allein auf b ja. irgendwie schon ne? so. wir sollten mal zum shop gehen oh, habe ich denn da Was? ich habe jemanden gefunden Hä? wirklich ja hinterm zelt aber erstmal hier Welcome. Na, Kaffee. Stimmt, Kaffee. Das muss man zeigen, fühlst du von selbst plus dein eigenes. Oh. Okay. Mhm. Ja, ein Angriff, dein eigenes. Hab ja, ich habe ein Angriff. Doppelherz. Das kann ich mir nicht leisten. Äh, Kannst du ich kann so ein Herz kaufen. Na, aufpassen dein eigenes Herz. Die zwei sind also sicher. Äh, okay. Ein. Ich glaube, ja. ich habe was Gutes gefunden für mich. <lacht> du willst doch sowas wie 100 Doppelherz haben, ne? Ne, ich will hier Dings erstmal ausrüsten spezial leiste Ich bleibe im Herz. So waren Zeige für sich von selbst plus dein eigener Anteil. Jo. So, hier habe ich jemanden gefunden. Hi. Endlich. Ich habe mich auf diesen <lacht> äh hat keiner Geld mehr für deinen Friseur. Für den Friseur. Ich sollte ja wieder zurück zu meinem Kumpel aus dem quartet hm, okay. so, warte mal, gehen wir mal zu dem hin, mal sehen, was, was dann passiert. Oh mein Gott! Wow, ihr habt es geschafft, wir sind wieder ein Quartett. Mann, ihr müsst euch bei der Suche hier ja, die Hacken gelaufen haben, will ich. Bin nicht. War gerade um die Ecke. Okay, das reicht jetzt yes. das reicht. machen? Wir was machen? Ja. Okay, Beppi der Clown in Karneval-Krawall. Das ist ein Boss. Ja. Am Friseure immer. So ja. haben wir gesungen früher. Es gab also, solche Barmer kratett gab es wirklich. Alter der Gas ey er gibt Gas, mehr Spaß. Oh, blöde Ente. Ja, die sie nicht gleich so als. Hi. Ja. Thank. you. Das kann ich von erst nicht. Mehr. Ich bin tot. Nein, ja ich bin ganz tot. Ich wollte dich nicht wollte mich einfach so sterben lassen. Der Typ hat echt Spaß. Hä? Der Typ hat echt Spaß, habe ich gesagt. Ich weiß. Oh, mm. Was war es leider nicht? Na ja, klar. Er verwaltet sich in karussell karussell Karusselldingen, ja. Nein. Oh. Ah. Wie nennt man nicht in die, die Tasse eines Vogels? Tasse. Ich sprudle schon richtig, ey. Oh. eigentlich durch den Durch eigentlich nur Dashen kann ich ja unsichtbar machen oh! kann sich nicht mehr unsichtbar machen ach ja stimmt was oh. also, Kaffee gibt so einfach nicht Nein, ich wollte, ich wollte die retten ich wollte dir das Leben retten weil wo ich in der Dashen nicht sicher ey. Esel, <lacht> Nimm das Esel. <lacht> der sieht aus als würde er irgendwie weiter. Ich ja. ja. kam ah irgendwie durch die Gegend rennen, obwohl er die ganze Zeit nur stehen bleibt. <lacht> ja. Ja, dieser ja, Clown der hat den Spaß seines Lebens, ne? Und ich muss sagen, dich. Hast noch drei Herzen, hallo? Nein. Ja, jetzt, kommen die, jetzt kommen die kleinen Scheiße wieder. Aber dann macht den alle. Macht dich alle und dann macht den alle. Was? knuck Ich muss ihn zuerst alle machen, bevor ich mich alle mache. Du musst erst deine Tasse alle machen. Dann machst du den alle. So habe ich gesagt hab gemein. Dann muss er auch so sagen. wo mal, du warst doch tot. Ach. <lacht> was für eine Ironie. Super Beta von Ex. P. Gut. Capes. hab gern geholfen. Hat es gern geholfen, ist stimmt auch gar nicht. Ja. was ein Lüger, ey! Capes. Peppi der Clown, Seelenvertrag. Nice. nice. Den stecken wir jetzt in unsere Tassen. okay. Ist der Teich. okay. Mal sehen, warte, wie oft sind wir gestorben. Ich sage irgendwas mit 100 Mal. 110. Ja. Der fünfte Part ist denn jetzt der vierte. Ja. Und wir sind schon über 100 Mal gestorben. Ja. Nice, nice, nice. Hier okay, ist der Würfel aus. Äh, hier war das noch nicht, oder? Nee. Ist keine Flagge dran. Hat's im Gruselkabinett. kabinett Große Grusel, Große, große, große, große, Ah nein, nicht große. Yoshi's Crafted World. Ah. Albträume. Gruse, A. gruse, gruse, gruselig, gruse, gruselig. Okay. Hong, hong. Was? Ah! Wo bin ich? Wo oben? Ich will nicht oben sein, glaube ich. Ja, äh, doch, du möchtest du ja. oben sein, oder? Du kannst dich irgendwo unter den Enden durchducken. Boah, dann sagst du mir jetzt erst... Dann, dann habe ich auch erst vor wenigen Tagen erfahren. Ja, ich bin tot. Wie <lacht> ist er denn? Er ist tot. Boah. Schafft das schon alleine? Ne? Ja, bestimmt, weil ich sonst nichts zu tun habe. Aber man ist ja nicht so, dass diese Sterne mich anschließen würden. Aber meine Scheiße, ich glaube, die schießen mich gerade an. Ja, mann bin ich berühmt. Ey. Au. Nein, aber nur diese, diese Level am Fliegen. Ey. Boah. Geh weg. Was? Was? teuer. Nein! Nein! <laughs> <laughs> ich bin so blöd. Wir sind nicht zum Spielen. Ich verschwinde. Du warst mal am Anfang, ich war ich war schon fast am Ende. Here goes. Oh, jetzt machen wir. So, kann man auch töten. Ja. So. muss nach oben drücken jetzt. So. Oh. Mit, Muss wissen wir, alles funktioniert. erst also. erstmal hier kennenlernen hier. Ja. Ich muss auf das Auge ziehen. Ach so, ne? boah. Meep. Meep. Meep. Meep. Meep. Meep. mindestens einmal ein Rang A zu erreichen. Ach, Wir können hier durch. Ja, oh. und danke. Wäre es natürlich besser gewesen, wenn du keinen Schaden mm hättest. -hmm. Oh, fuck! Ah. Oh. Ähm, ja. Oh, mm -hmm. besser. Da, jetzt was ja, weg. Mm -mm. Das, ist so. So, das ist so bescheuert. Oh, wieder so lustig. <lacht> ja, ich mag diese klassischen Soundeffekte. Oh. Komm mir nicht. Nicht. Nein, ich bin tot. Okay. Nein, ich bin tot. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Äh weg Da hier. Bravo. Ja. Oh, mein Gott. Bravo. Ich sah nicht, noch ab leben bleiben können. Nein. Hey. Ja. Yeah. Was ist Fertigkeitsstufe? Äh, Fertigkeitsstufe ist ähm, normal, uh, normal und leicht. Das ist die Fertigkeitsstufe hier. Ah, okay. Haben wir ja. leicht gemacht hätten, dann hätten wir nur einen Stern. Richtig, kaputt Ja, 22, 23 Minuten, aber. Äh, sollen wir noch einen Boss versuchen oder? Oder lieber Aber oh, warte mal, ich glaube, ich weiß was. Komm, cool. Oh mein Gott, ich so das Doppelherz. Dann ist ja gar nicht mehr übrig. Ja, good ob es immer mal oder doppelt Herz. Mal schauen. Hm, wir könnten noch, oh, wir könnten das mal machen. Ja komm, müssen wir da wieder springen nur. Ja. als gar das schaffen, wir Ja genau. Oh, jetzt erstmal ein bisschen was von meiner Gehirnflüssigkeit trinken. Aha. Ich muss da ja noch sprudeln. Was rein? Wir nur gestreckt. Ja. So. Okay, now go. Jetzt mal richtig links. Ah ja Übrigens, wenn die Geister äh, den Kugel erreichen, haben wir automatisch verloren. Okay, aber vorher hat viel schwieriger als im Einzelspieler. Das war nicht so schwierig. Ich bin nur bei dem letzten ein einziges Mal gestorben. Boom. Nice double. A. getroffen werden ist eine schlimm wir können ja nicht getroffen werden die man nicht mal schaden okay nee wir die machen keinen schaden auf uns aus dem Triple gesehen victory war also einfach ich wusste dass ich noch etwas besonderes für euch finde wenn ich nur lange genug suche aber ich wusste nicht dass ich wieder festsetzen würde Danke, dass ihr mich ein zweites Mal befreit habt. Habe diese magische super Ich versuche noch eine zu finden. Ach, haben wir haben wieder Spezialattacke. Ja, wir kriegen eine neue Spezialattacke. Mhm. Aber welche absolut nutzlos ist. Das ist so ziemlich die schlechteste überhaupt. Wir haben eine neue Super freigeschaltet. Nice. Weil es ist nämlich. Ähm unverwundbarkeit du durch durchquerst die Astralebene, um kurz unverwundbar zu werden was vollkommen nutzlos ist hm. wollte ich jetzt nicht so sagen aber die unverwundbarkeit hält nur für un ungerechte drei sekunden an also mit quadratisch gesprochen dem wasserwesen auf diesen insel das könnten nur wenig von sich behaupten ja danke ja danke und ja. Jetzt geh weg. geh weg hm. Schauen wir mal eben auf die Vertragsliste. Uns fehlen noch zwei Bosse. Alles klar schon. Na gut, okay. Und, und diese beiden Bosse kümmern wir uns im nächsten Part. Ja. Also, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Rechten zuerst an. So, warte, wer haben wir denn hier? Hallöchen Leute, wollt ihr meine kleine Show sehen? Angeblich ist es jonglieren fast so schwer wie parieren. Der Anfang ist schwer, aber schon bald kann man sie fließen mit der... D mit. Hoffentlich schaffe ich irgendwann mal vier. Vier auf einmal. Ja, das, das wäre was, oder? wir sollten nur mal herkommen wenn wir das geschafft haben okay ja gut okay komm mal da hier siehst du die diesen schwanz ja weißt du was das bedeutet ein drache wo bin ich her? hier bist du vogelhäuschen was sollen wir zuerst machen die drachen oder das vogelhäuschen ich würde sagen, im Part? Ich würd sagen den drachen als letztes den drachen als letztes ja okay alles klar ja, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder, wieder mit neuer Boss-Action. No. no. bis dann und ciao. Bye.